Ja, dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen weiter auszubauen. Ja, ich tue mal wieder alles hier rein oder? Elektrio. Okay, warte mal. Das ist meins. Kann ich das so irgendwie alles direkt oder muss ich das so einzeln rüber? Äh, du kannst, wenn du Steuerung dabei gedrückt hältst, äh, kannst ah, alle Items davon. Okay. Genau. das ist jetzt alles, was ich habe. Ja. Ähm, dann können wir jetzt mal runter gehen. Warum und hast du ist... Kupfererz? Ja, keine Ahnung, <lacht> habe ich vielleicht mal abgebaut oder so? Ja, warte mal, lass mich mal das regeln hier. Okay, jetzt was los? Ja, dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir mit dem. mit schon mit Elektrizität an. Okay, Warum hat die Holzkiste nichts drin? Hast du da gerade rausgenommen? Ich habe die, ich habe gerade rausgenommen. Duschlawine? Ja. So, hier unten beim See haben wir ganz, ganz viel Wasser. So. Kann ich da reinfallen? Äh, nö. Ich oh, okay. kann dich da leider nicht runterstoßen. Okay. Dann fangen wir jetzt an. Wie kriegen wir Strom mit Wasser? Ja, mit einer Dampfmaschine und einem Heizkessel. Das heißt, du kannst mal anfangen, einen Heizkessel mit Dampf und eine Dampfmaschine zu machen. Heizkessel. Eine Dampfmaschine kann ich machen. Braucht zehn Eisenkessel braucht Stein. Äh Moment, ich gehe mit rein äh, ja. <lacht> ich mach mal eine Dampfmaschine. Ja. Boah, so, ich leg hier da ein paar Steinchen hin. Das geht mit Z. Wie? Nee, kann ich einfach so aufnehmen? Und aufnehmen tust mit F. F und Durchlaufen. Ja, F bitte so. ah. Ja, Gut. jetzt. Gut. Heizkessel machen können und wir brauchen noch so eine Offshore-Pumpe. Moment, muss ich suchen. Die ist unter dem Heizkessel, unter dem, unter Dampfmaschine in dem Dreier oh. Okay, habe ich. So. dann kannst du mal die Offshore-Pumpe in die Hand nehmen und hier irgendwo beim See platzieren Da findest du eine Spots, wo du das kannst. Hier. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir das Wasser bis in den Heizkessel kriegen. Dafür brauchen wir ein paar Rohre. Rohre. Die findet es unter Logistik. Der ich der mach Hand. mal fünf. Joa. Okay. So. Du so. Ja. Noch ein. Schon. Und dann okay. nimmst du jetzt den Heizkessel in die Hand. Ja. Und, yeah. und da müsstest du jetzt drei verschiedene Pfeile sehen. Zwei. Oben um, unten, wo ein Pfeil rein und raus geht, das ist dort wo, dort, wo das Wasser durch muss. Und ein großer Pfeil, der rausschaut auf der Seite, das ist dort, wo der Dampf rauskommt. Mhm. Und mit R kannst du das drehen. und dann Also so. Machen. Genau. So. Da kann ich ja schon mit Kohle rein, wir haben keine Kohle. Ich habe jetzt Kohle dabei. Boah, ja. so. oh, die jetzt. braucht aber viel. Ja, die braucht viel. Alter. So jetzt äh, nimmst du die, äh, die, die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine. Die hat auch eine Richtung. Ja. Und die einfach hier davor. Ja ah, der aber braucht auch ein Rohr oder? Nö. Ja. Ne? Ne kannst direkt dran ploppen. Ach das geht nicht weil ich da im Weg stehe. Ups. sind wir natürlich. So. Genau. So. Die Meck und die Meck hat die jetzt, ja, Die kann Strom produzieren aber der kann, die kann momentan keinen Strom abführen. Mhm. Dann kannst du einfach in Logistik so Strommaschen machen. Zwei kleine Strommaschen, dafür brauchen wir Holz. Dann bauen hier noch zwei andere. Gut vorbereitet. <lacht> Wächst Holz nach? Äh, Oh, was ist wenn du kein Holz mehr hast auf der Map? Die Welt ist unendlich groß. Ah. Also, wenn wir kein Holz mehr haben, ich habe äh, in meiner Map jetzt äh, erst eine eine wie viel Masten brauchen wir? 32? Ja, mach mal so viel wie du kannst. Okay, ja, mehr so. Okay, wie platziere ich die? Ja, wenn du jetzt so ein Strommasch in der Hand hast, mhm. ja, siehst ist halt den Strommasten und so ein Feld, einen, so ein Bereich, ja. In dem, in dem Bereich, die Maschinen, die sich in diesem, in diesem Bereich auf äh, befinden, die kriegen Strom von dem Strommassen. Mhm. Und dann machst du jetzt einfach, dass so ein blaues Feld mindestens hier die Damp in der unter der Dampfmaschine ist. Und dann kriegst So. Ja, genau, so. Und jetzt ziehst du einfach eine Linie bis hoch. Die Reichweite ist limitiert. Du siehst... So, wenn du dann... so lang bis noch das Kabel da ist, oder? dann es bis hoch. Oh, Was ist, wenn ich falsch platziert habe? <lacht> du kannst wieder abbauen. Deine Arme sind ja auch nicht unendlich lang. Jetzt haben wir es hier oben. Ja, jetzt haben wir Strom hier oben. Dann können wir ja schon hier oben anfangen zu elektrifizieren. Neuere, neuere Maschinen, bessere Maschinen, schnellere Maschinen zu bauen. Denn darum geht es ja. Ja, ja, klar. So, dann kannst du äh, in, in, in der Produktion dort wo die Offshore und die, äh, der yeah. Kessel schon war kannst du jetzt so ein elektrischer Erzförderer machen ja yeah. Jo. davon wie viel 2, oh, drei fünf, mach mal sechs ja. so ich habe jetzt sechs elektrische Förderer ja dann äh, würde ich mal sagen fangen wir direkt hier bei der Kohle an mhm. äh, platzieren mal einen. Ich hätte gesagt hier. Ja, können wir machen. Und Nur dann, einen oder? Ja, nee, platziert noch eine zweite dahin. Okay. Dann so. Und jetzt die Leitungen. Jetzt ziehst Leitungen rüber, ja. Und den Maschen hier einfach rüber. So. So jetzt fangen sie schon an mit arbeiten. Jetzt braucht wir äh, die Spender. Okay. Auf und weise Fließbänder. Ich mach auch noch so viel wie ich kann. Also so viele Fließbänder bauen, wie es wie nur geht? Ja, am Anfang. Ich hab jetzt 90. Ja. Damit kommen wir schon ein Stückchen weit. Okay. Okay, wir jetzt erzähl, mir. Ich kurz unten schauen gehst, ich hab schon ein paar Fließbänder ah. vorgelegt. Okay. Uh, kannst dir vielleicht schon denken, wie das weitergeht? Ja, äh, wohin? <lacht> oh, Erstmal runter zur Dampfmaschine. Bis runter zur Dampfmaschine? Jo. Okay. Damit die auch sicher immer mit Kohle versorgt ist. Oh nein, oh fuck. Da müsste es anfangen übrigens. Kannst auch abbauen wie die anderen Dinge auch. Und wenn du eine Kurve machen willst, dann kannst du auch mit R einfach drehen. So. Aha. Ja. Ups. So, So, so wie, krieg ich, wie kriegen also wir das jetzt? Vor, jetzt brauchen wir einen Greifer. Genau, den den, ähm, oh, ja. einen befeuerten? Ja. Oder einen Greifarm? befeuerten, okay, einen, ja, ein reicht, fünf. Wie war das? Es war von Strich Förderband bis äh, Pfeil da, wo es hingehen soll, ja. ist da, wo es genau. Also so. So genau. Der, warum ich jetzt äh, hier, warum wir jetzt hier Befeuerte machen, ist ganz einfach. Der funktioniert auch ohne Strom. Das heißt, wenn da mal Stromausfall sein sollte oder so. Der, Ach, der Greifarm funktioniert mit Kohle. Genau. Warum und macht er jetzt nichts mehr? Und, ja, weil die Dampfmaschine genug Kohle hat. Die, der füllt ah. immer bis 5 Kohle. -Stück. Das heißt, wir könnten noch mehr machen. Wir könnten noch mehr machen. Und wieso, wieso bringt die nur so wenig Leistung? Weil die nicht mehr brauchen, weil wir nicht mehr Strom brauchen momentan. Ah, okay. Die ist jetzt runtergedrosselt oder zu so viel. Wenn wir mehr Strom brauchen, dann geht die Leistung noch hoch.